Die, also jo, Daniel, nee, nee, nee, nee. Nächster Agenda-Punkt hier. Da, was machst du denn hier? Was sollte denn die Nummer auf Twitter? Jetzt, jetzt noch schnell Tipps holen von Tapsen, bevor du rasiert wirst. Ach, du willst wirklich das Match? Ja, hallo. Okay, gerne. Hast Können du Zeit? Wir ja, wir gehen in den Boot Raum Ich habe jetzt in 20 Minuten das nächste Meeting, aber das kriegen wir schon hin. Fünf Minuten reichen für dich Komm Okay, mal. auf geht's. Daniel, kommst du auch gleich? Ich warte schon. Mann, ey, ich habe Problem mit meinem Steam-Account. Irgendwie kann ich mich nicht einloggen. Das ist ultra nervig, ich habe das seit zwei Jahren nicht gemacht, da hat sich so viel geändert, ey, keine schon, Ahnung ey. Aber dass du schon Probleme alleine beim Einloggen hast, war zu erwarten. Marc, kannst du mir vielleicht hier mal kurz helfen? Ja, klar. Das ist irgendwie mein Passwort und äh, Steam Guard und äh, Handynummer, ich kriege das nicht mehr hin. Ich will ja nicht gegen Stefan hier spielen, den 10 Minuten platt machen, weil ich muss auch bald in das Meeting rein, weißt du? Ja klar. Ja. Mann ey. Oh, wo war das ist noch Passt alles. Ja, sieht gut aus. So, das Ding ist ready, Chef. Alles klar, danke Marc. Gute Arbeit. Yeah. Kannst ja. Kannst du losgehen? Jo, voll nice, dass ihr das macht, Marc. Kannst du ja. mir ja auch? Nee, bei dir passt schon. Äh, jetzt. Ja, passt schon. Alles gut. Okay, also, danke dir. So, wo ist er denn? Mal gucken. Ach, das ist Stefan. Guter, guter Versuch, aber nicht funktioniert. Hä? Was denn jetzt hier gerade? Du bist doch gar nicht hochgesprungen. Du schummelst doch schon wieder. Wie hattest du die Diabo, ohne hochzuspringen? Stefan, was ist los? Nein. Ey, nicht meine Tastatur, nicht meine Maus, und nicht mein PC. Deiner Optimierung. Ausgehen. Du bringst ja den gleichen Ausreden wie die Spieler. Hey, ja, ja, World Exeter, ne? Ey, nur Gesicht. Du machst nur Gesicht. Du hast noch keinen Körpertreffer, Alter. So gut kann keiner zielen. Ja, yeah, komm Terrorist Twin. Ja, hey, yeah, ist klar. Scheiße. Ja, ja, Stefan, netter Versuch. Aber ich glaube, du musst noch ein bisschen üben. Ja, nee, hier, Revanche. Nee, nee, GC jetzt nicht. GCs tauschen. Ich muss Nein, jetzt GCs Nee, nee, ich muss jetzt ins Meeting gleich. Ich habe auch noch, also ich habe äh, ein paar wichtige Meetings jetzt. Ich glaube, du solltest noch ein bisschen üben äh, und dann können wir uns im halben Jahr nochmal treffen ungefähr. So viel Zeit brauchst du, denke ich. Du, ich muss los. Ähm, wie gesagt, übe noch ein bisschen. Wir können uns dann demnächst nochmal betteln, aber äh, so macht das ja gar keinen Sinn. Ciao. Hey, du hast andere Talente. Du musst ein bisschen trainieren. Alter, hier. Scheiße, Alter. Oh. Wie hat er nur gewonnen? Alter, der hat jahrelang nicht gespielt. Wie? Ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Und wie willst du das machen? Ey, was zur Hölle, was bist du für ein Vogel? Counter-Strike ist ein sehr komplexes Spiel, Stefan. Wenn du wirklich besser werden willst, brauchst du eine klare Führung. Ey, was machst du in meinem Auto? Abflug! In meinem Leben hatte ich schon sehr viel mit Counter-Strike-Spielern zu tun. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Aber an sich wirst du immer Erfahrungen dazu bekommen. Aber was ich gerade bei dir gesehen habe, war eine klare Niederlage. Krasse Niederlage? Hast du das Spiel gesehen? Ich bin doch, ich kann noch Counter-Strike spielen, ich bin doch voll gut. Der hat gerade schummelt. Wenn du wirklich besser werden möchtest und wirklich daran glaubst, dann zeige ich dir die hohe Kunst von Counter-Strike. Aber Ey, mal ehrlich, wer bist du denn eigentlich? Ich kann ja dein Gesicht nicht mal sehen. Was soll denn dieser Mr. Miyagi-Kram hier? Slam, willst du wissen, wie man perfekt Ferrari piekt, Wie man One-Ray-Smokes perfekt wirft? Bist du bereit dafür, alles zu investieren? Ja! Sensei, ja! Das will ich, genau das will ich. Das wird nicht einfach für dich werden. Du wirst wahrscheinlich auch nicht alles verstehen. Aber alles hat einen größeren Sinn. Und noch was, nenn mich nicht Sensei, nenn mich Dude. Ey geil das denn! lange nicht gesehen, krass! Ey, hätte ich voll Bock drauf. Richtig geil. Du lass uns gleich losfahren. Aber wie.. Hä? Das denn? Hä? Der war. So. Komisch. Wann können das denn? War hier? Nachher mal anrufen.